Hallo, dieses Lernvideo beschäftigt sich mit Übungsaufgaben zur Rentenrechnung. Zunächst mal eine kurze Wiederholung. Die Rentenrechnung lässt sich in zwei große, große Blöcke einteilen. Es gibt einmal die vorschüssige Rentenrechnung, bei der es sehr wichtig ist, dass wir diese Sparrate R jeweils zu Jahresanfang auf unser Konto einbezahlen. Die dazugehörige Formel schaut so aus und wir gucken uns ein kurzes Beispiel an. Wir möchten vier Jahre lang am 01 .01. 2500 Euro auf unser Konto einbezahlen und wollen wissen, wie viel Geld wir nach dieser Laufzeit auf unserem Konto haben. Ich muss mal zunächst den Zinsfaktor klein Q berechnen, das kennt ihr noch aus der Zinseszinsrechnung. Q ist 1,005. Jetzt kann ich alle Daten, die ich habe, in meine Formel einsetzen. Die Sparrate 2500 Euro, Zinsfaktor 1,005. Und wir erhalten folgendes Endkapital nach vier Jahren. Der zweite große Block in der Rentenrechnung ist die nachschüssige Rentenrechnung. Die unterscheidet sich insofern von der vorschüssigen, als dass wir das Kapital immer am Jahresende auf unser Konto einbezahlen. Die Formel ändert sich deshalb auch ein kleines bisschen. Der Zinsfaktor Q fällt einmal raus. Auch hier ein kurzes Beispiel. Wir legen sechs Jahre lang am Jahresende 500 Euro auf unser Konto und möchten wissen, wie viel Geld wir nach der Zeit haben. Ich berechne wieder meinen Zinsfaktor klein q, setze alles in die Formel ein, das ich kenne und erhalte folgenden Betrag. Jetzt gibt es für euch zwei kleine Übungsaufgaben. Drückt bitte auf Pause und versucht die Aufgaben zu lösen. Ich zeige euch anschließend die Lösung. Viel Erfolg! Okay, und hier die Lösung. Aufgabe Nummer 1 ist eine vorschüssige Rentenrechnung, bei der ihr auf folgendes Ergebnis kommen solltet. Aufgabe Nummer 2 ist eine nachschüssige Rentenrechnung. Zum nächsten Aufgabentyp bei der Rentenrechnung, und zwar die Berechnung der Sparrate klein r. Ich erkläre euch das an einem kurzen Beispiel. Frau Wunder legt am 01.01. eines jeden Jahres einen gleichbleibenden Betrag auf ihr Bankkonto. Nach zwölf Jahren beträgt der Kontostand 6.977,18 Euro. Wir möchten wissen, wie groß diese Sparrate klein er ist. Ich muss mir mal zunächst überlegen, ob es eine vorschüssige oder eine nachschüssige Rentenrechnung ist. Da Frau Wunder den Betrag immer am 1. Januar auf ihr Konto legt, muss es eine vorschüssige Rentenrechnung sein. Ich nehme also meine Formel für die Vorschläge-Rentenrechnung her und setze alle Werte, die ich kenne, in die Formel ein. Anschließend versuche ich, diese Formel nach klein r aufzulösen. Dazu habe ich mal an der Stelle diesen Teil der Formel zusammengefasst. Anschließend teile ich durch diesen Betrag und erhalte für die Sparrate r 500 Euro. Okay, ihr seid dran. Versucht die Übungsaufgabe zu lösen. Drückt auf Pause. Ich zeige euch gleich das Ergebnis. Okay, in dem Fall handelt es sich um eine nachschüssige Rentenrechnung. Ich brauche also die andere Formel, setze anschließend wieder alle Werte, die ich kenne, in die Formel ein und löse die gleiche noch klein r auf, indem ich durch diesen Teil der Formel teile. Okay, dann kommen wir zum nächsten Aufgabentyp. Und zwar geht es darum, die Laufzeit klein n zu berechnen. Folgendes Beispiel dazu. Frau Yilmaz legt jeweils am Ende eines jeden Jahres 1.250 Euro auf ihr Bankkonto. Wie lange, also wie viele ganze Jahre dauert es, bis Frau Yilmaz 18.000 Euro auf ihrem Bankkonto hat? Auch hier muss ich mir wieder überlegen, ist es eine vorschüssige oder eine nachschüssige Rentenrechnung? In dem Fall am Ende des Jahres, also nachschüssig, brauche ich folgende Formel. Ich setze wieder alles in die Formel ein, das ich kenne. Mein Endkapital, meine Sparrate, klein r, mein Zinsfaktor, klein q. Und versuche jetzt diese Formel, nach diese Gleichung nach klein n aufzulösen. Dazu habe ich erstmal noch ein kleines bisschen zusammengefasst, und zwar den unteren Teil des Bruchs. Anschließend teile ich die Gleichung durch 1250 und multipliziere mit 0,026. Danach bringe ich die 1 noch auf die andere Seite der Gleichung und wende dann den Logarithmus an. Dafür gibt es eine Taste auf dem Taschenrechner. Ihr könnt einfach diesen ganzen Bereich auf dem Taschenrechner eintippen. Erhalte dann 12,3 was ihr unbedingt auf 13 volle Jahre runden müsst. Hä? warum ist das so? Naja, wenn ich ähm, nur 12 Jahre lang diesen Betrag einbezahle, habe ich noch keine 18.000 Euro. Ich brauche also ein volles Jahr mehr und bin deshalb schon bei 13 Jahren. Okay, dann drückt ein letztes Mal auf Pause. Versucht die Übungsaufgabe zu lösen. Ich hoffe, ihr habt was gelernt und das Video hat euch gefallen. Viel Erfolg, die Lösung kommt gleich.